Eins. Also, ich verlasse mich da ganz auf dein Gefühl, Anna. Zwei. Ich bin unschuldig. Ich bin auch da. Machen Sie es doch einfach. Ich bin mir ganz sicher, niemand versucht den Wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch am Leben sind.